Die große Gefahr in leidvollen Beziehungen ist aufzugeben, weil man müde ist, alles versucht zu haben. Aber tatsächlich hat man alles versucht, das einem eingefallen ist. Und das finde ich sehr traurig, denn tatsächlich gibt es oft ganz simple Möglichkeiten, auf die man nur nicht gekommen ist und die man ohne zu ermüden noch hätte ausprobieren können. Deshalb mache ich diese Videos.